Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Janik. Ich beantworte Kommentare. Unter diesem Video könnt ihr auch gerne Kommentare und Fragen stellen. Vielleicht wird euer, werden eure Fragen und Kommentare das nächste Mal dann vorgelesen. Erste also Frage kommt von Leon: Eine Frage an die Marmeladenoma: Wie alt sind Sie? Lieber Leon, ich bin 85 Jahre alt. Hauptner von K, danke Marmeladen-Oma für die schönen Videos. Freut mich sehr, dass es dir gefällt. Sofian Abid, haben Sie jetzt eigentlich den Stream-PC? Ja, den haben wir. Und sind sehr froh darüber. TCB Official. Alle Briefe beantworten, Respekt. Ich beantworte jeden Tag mindestens fünf bis acht Briefe und äh, so komm ich, kommt jeder mal dran. Ich freue mich auch sehr über diese Briefe, sehr interessant und liebevoll. Rein okay vor. Mm -hmm. Wer ist Janik? Ach, du weißt nicht, wer Janik ist. Der ist so wichtig. Der macht die ganze Technik und alle Videos. und Also, er ist ein Allround-Chili. Ich kann nur vorlesen und Geschichten schreiben. Wir sind ein Team. Der eine könnte nicht ohne den anderen. Nathalie Ullmann, Lieblings-YouTuberin und ein lachender Mond. <lacht> vielen, vielen Dank. Nathalie Jack. Sehr geehrte Marmeladen-Oma, ich finde, Sie machen richtig coole Videos. Freut mich ganz arg, aber direkt, du kannst unbedingt Du zu mir sagen, zu einer Oma darf man Du sagen. Sie Oma klingt für mich ein bisschen komisch. Ich duze euch ja auch. Dann fragt er noch, habe ich gar nicht gesehen, kennen Sie den Ort Ittersbach? Er ist ca. 15-20 bis Minuten von Ettlingen entfernt. Ich war noch nie dort, aber bekannt ist immer natürlich. Schön da oben. Ihnen noch einen schönen Abend. Das war der Track. Jetzt kommt oder Track. Opa, Michi, vor vier Tagen hast du eine neue Kamera. Mach weiter so, liebe Oma. Ja, wir haben eine neue Kamera und sind sehr glücklich darüber. FOT das ist mit Abstand der schönste Kanal, den ich auf YouTube je gesehen habe. Mach weiter so und bleib gesund. Freut mich ganz, ganz arg. Wir geben uns auch sehr viel Mühe und machen das mit Herzblut und haben selbst viel Freude daran. Cookie Games HD. Macht Janik die Thumbnails? Ja, Janik macht auch die Thumbnails. Er macht alles, alles. Er ist ein Allround-Genie. Und ein sehr geliebter Enkel. So, das war's für heute. Wie gesagt, ihr könnt auch, ähm, ich wiederhole das nochmal, ich habe es aufgeschrieben, weil ich es nicht mehr so gut mit mir merken kann. Ihr könnt auch Kommentare unter diesem Video einschicken und Fragen stellen. Und wir werden sie dann äh, lesen, prüfen und vielleicht seid ihr nächstes Mal dabei. Für heute sagen wir Ade, eure Marmeladenoma und Janik.